Cholesterin. Pflanzensterine. Seit der Antike essen Menschen essbare Pflanzen, die diese Stoffe enthalten. Pflanzensterine, Phytosterole, Stanole, helfen, den richtigen Cholesterinspiegel im Blut aufrechtzuerhalten. Dies sind Verbindungen, die im menschlichen Verdauungssystem mit Cholesterin konkurrieren. Artischocke Kommon, ein anschauliches Beispiel dafür, wie aus Nahrung Medizin wird. Herz- und Blutgefäße schützen, die Nieren unterstützen, die Verdauung verbessern und oxidativem Stress entgegenwirken, vielleicht kannten die alten Heiler solche Worte nicht. Sie benutzten auch nicht das Wort Cholesterin. Aber Artischocken für gesundheitliche Zwecke und zur Normalisierung des Cholesterinspiegels, sie werden verwendet. Resphatrol aus der Knöterichwurzel ist eine Substanz, an der sich Wissenschaftler seit langem interessieren. Schutzwirkung auf Gefäße und Herz- Unterstützung der Hormonumstellung bei Frauen, das sind die bekannten Eigenschaften von Resfatrol. Polycosanol ist eine sehr interessante Substanz, die den Cholesterinstoffwechsel und dessen Blutspiegel positiv beeinflussen kann. Inositol-Nikotinat, zwei wertvolle Substanzen in einem. Inositol, Vitamin B8, ist an sich schon wertvoll, besonders seine Wirkung auf den Stoffwechsel von Fetten und Kohlenhydraten. Nikotinseore, Nikotinat auch bekannt als Vitamin B3, auch bekannt als Vitamin PP, ist ein wichtiger Regulator des Gefäßtonus und des Stoffwechsels. Kombiniert in einer Substanz helfen Ihnen Inositol und Nikotinseore, noch mehr Vorteile aus dem cholester zu ziehen. Ab welchem Alter sollte man mit der vorbeugenden Unterstützung des Herzens und der Blutgefäße beginnen? Wenn es um den Schutz vor hohen Werten SCHLECHTER-Fette -E -E und Cholesterin geht, dann ist es nie zu früh, sich über die Möglichkeiten der Vorbeugung zu informieren. Im dritten Jahrtausend soll die Lebenserwartung der Menschen steigen. Damit wird die Sicherheit intensiv arbeitender Systeme und Organe zu einem bestimmenden Faktor. Im 20. Jahrhundert galt die Vollendung des 75. Lebensjahres als Eintritt in das Alter, in dem Krankheit und verminderte körperliche Aktivität die Norm sind. Menschen, die die Schwelle von 80 Jahren überschritten haben, können auch heute noch aktiv, neugierig und mobil sein. Diese Möglichkeiten bietet aktive bewusste Prävention. Wann ist der richtige Zeitpunkt, damit zu beginnen? Wahrscheinlich das Alter, in dem eine Person verstehen kann, warum es sich lohnt, schlechte Gewohnheiten aufzugeben und gesunde Lebensmittel zu wählen. Eine gute Gesundheit. Eine ausreichende Versorgung mit Kraft und Energie, die Fähigkeit sich aktiv zu bewegen, das ist in jedem Alter möglich, wenn rechtzeitig mit aktiver Prävention begonnen wird. Einer der Bereiche, die helfen, das Herz und die Blutgefäße zu erhalten, ist die Wirkung auf den Fettstoffwechsel. Die Produkte NSP Loglo und Fet beeinflussen den Fett- und Cholesterinspiegel im Blut in vielerlei Hinsicht. Fet hilft, ein normales Niveau aufrechtzuerhalten. Cholesterin und Lipide im Blut. Es hilft auch, die Darmgesundheit zu erhalten. LOCLO, schon der Name dieses Produkts, setzt sich aus den Worten senkt -E -E CHOLESTERIN-Zusammen. Die Ernährung des modernen Menschen enthält wenig Ballaststoffe. Es ist notwendig zur Vorbeugung von Arteriosklerose und Stagnation im Darm, zur Entgiftung und allgemeinen Heilung. Quellen, anticholesterin sind überhaupt nicht teil unserer ernährung es ist schade dies sind essbare pflanzen und sie sind sehr nützlich die firma nsp bietet eine vielseitige verbesserung der gesundheit eine reihe von nsp-produkten wirken sich positiv auf herz und blutgefäße aus neben den bereits erwähnten loglo und Fetgräbers sind dies auch lecithin super omega 3 zambroza grepine protektive formula garlic und magnesium und jetzt schauen wir uns das NSP-Cholesteric-Produkt an, dessen Zusammensetzung speziell zur Vorbeugung eines hohen Cholesterinspiegels entwickelt wurde. Die Zusammensetzung des Produkts umfasst ein gewöhnliches Artischockenblatt. Dies ist eine Komponente, die sich positiv auf den Cholesterinspiegel, das Körpergewicht, sowie die Gesundheit der Leber und des gesamten Verdauungstrakts auswirkt. Cholesteric Enthält Pflanzensterine, die, wenn sie in einer Menge von mindestens 0,8 Gramm täglich eingenommen werden, zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Cholesterinspiegels beitragen. Jede Kapsel enthält 10 Milligramm japanisches Knöterich-Wurzelresfatrol, das ein natürliches Antioxidans ist. Schutz vor freien Radikalen. Bei regelmäßiger Einnahme von Cholesterreg in Kombination mit einer gesunden Ernährung und aktiv. Lebensrhythmus, können sie den Gehalt an schlechten Lipiden und Cholesterin mit gesundheitlichen Vorteilen beeinflussen. Pflanzensterine. Hilft bei der Aufrechterhaltung eines angemessenen Cholesterinspiegels im Blut. Was sind Pflanzensterine, Phytosterole, Stanole? Dies sind Verbindungen, die im menschlichen Verdauungssystem mit Cholesterin konkurrieren. Cholesterin nehmen wir, wie Sie wissen, aus der Nahrung auf. Wir stellen auch unser eigenes Cholesterin her. Pflanzensterine konkurrieren sowohl mit dem Nahrungskolesterin, als auch mit dem im Körper produzierten Cholesterin. Die Mechanismen der Konkurrenz mit Cholesterin sind wie folgt. Die Resorption von Sterolen im Darm ist einfacher und schneller als die Resorption von Cholesterin. Sterole finden in speziellen Transportsystemen statt, und verdrängen von dort Cholesterin. Nicht im Transport, dieser Transport heißt mit Zellen, Aufgefangenes Cholesterin wird vom Körper nicht verwendet, es bindet an Sterole, die nicht im Darm aufgenommen und aus dem Körper ausgeschieden werden. Sterole beeinflussen auch den Leberspiegel, unter ihrem Einfluss ändert sich das Verhältnis von schlechtem und gutem Cholesterin, der Gehalt an Gutem steigt. Wissenschaftler, die die Wirkung von Sterolen untersuchen, behaupten, je jünger die Menschen sind desto ausgeprägter verringern sie das Risiko einer koronaren Herzkrankheit durch eine Senkung des Cholesterinspiegels im Blut. Die Daten der kürzlich durchgeführten großen Kohortenstudie LASA, longitudinal argein studie Amsterdam, mit der Teilnahme von 1242 älteren Menschen über 65 Jahren sind überzeugend. Stichproben von Personen dieses Alters wurden in drei Regionen der Niederlande befragt. Bei der Bewertung des relativen Risikos wurde festgestellt, dass eine zweifache Erhöhung der Konzentration von Phytosterol im Blutserum mit einer 22-prozentigen Verringerung des Risikos einer koronaren Herzkrankheit einherging. Arte Hilft bei der Aufrechterhaltung optimaler Blutfettwerte. Verbessert die Entgiftung des Körpers und die Erhaltung einer gesunden Leber. Fördert das reibungslose Funktionieren des Verdauungstraktes. Fördert die Gewichtsabnahme traditionell verwendet, um die Nierenfunktion zu stimulieren. Natürliches Antioxidans, das die Zellen vor freien Radikalen schützt. Resfatrol aus der Knöterichwurzel. Ein Antioxidans, das die Zellen vor freien Radikalen schützt. Reduziert die Symptome der Menopause. Polycosanol ist eine wirklich bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckung. Die Arzneimittelkommission der Bundesärztekammer förderte eine placebokontrollierte, randomisierte, doppelblinde, multizentrische, klinische Studie zur dosisabhängigen hypercholesterinämischen Wirkung von Polycosanol bei Patienten mit Hypercholesterinämie. Hier ist ein Link zu diesen Studien. Polycosanol ist in der Tat eine der großen natürlichen Gesundheitshelfer. Polycosanol hat in klinischen Studien gute Bewertungen erhalten ermutigende Ergebnisse bestätigen nur die lange bekannte Wahrheit. In der Natur steckt etwas Nützliches und Wertvolles für die Erhaltung der menschlichen Gesundheit. Die Firma NSP hat die besten, die effektivsten gesammelt und diese Komponenten in den optimalsten Kombinationen kombiniert. Dies ermöglicht es uns, Botanikalprodukts proaktiv mit noch mehr Vertrauen zu verwenden, dass Vorbeugung die richtige Wahl ist. Inositol-Nikotinat. Inosit, Inosit wurde 1848 vom deutschen Chemiker Justus von Liebig entdeckt. Anfangs wurde diese Komponente unterschätzt. Im 19. Jahrhundert wies ihm die Medizin praktisch keine bedeutende Rolle zu. Bereits 1928 wurden die Vorteile von Inosit jedoch wissenschaftlich belegt, und es wurde als Vitamin B8 bekannt. Weitere Studien haben die Bedeutung des Elements für die gesunde Funktion aller Organsysteme, die Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels, die Funktion des Nervensystems und die psychische Gesundheit des Menschen bestätigt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Koffein, Nikotin, Alkohol und Sulfonamide die Synthese von Inositol stören und dessen Mangel im Körper verursachen. Darüber hinaus sind Mangelernährung, regelmäßige Kalorienüberladung, schlechte Umweltbedingungen, Stress und die Einnahme bestimmter Medikamente negative Faktoren für die Synthese und Aufnahme von Inositol. Inositolmangel kann auch bei Menschen mit verschiedenen Krankheiten auftreten. Gefährdet sind Frauen, bei denen polyzystische Ovarien diagnostiziert wurden, da bei dieser Pathologie die Substanz intensiv aus dem Körper ausgeschieden wird. Durch die Kombination von Inositol mit Nikotinseore, Vitamin PP oder B3, zu inositol können Sie noch mehr Vorteile erzielen. Nikotinseore beeinflusst den Gefäßdonus, verbessert die Mikrozirkulation, aktiviert den Kohlenhydrat- und Stickstoffstoffwechsel, hat eine lipidsenkende Wirkung, reduziert Gesamtcholesterin, Low-Density-Lipoproteine, Triglyceride und erhöht High-Density-Lipoproteine. Beteiligt sich am Metabolismus von Fetten, Proteinen, Aminosäuren, Purinen, Gewebeatmung, Glykogenolyse und synthetischen Prozessen. Fassen wir zusammen. Das Produkt Cholester, REG enthält natürliche wirksame Abwehrstoffe für Ihre Gesundheit. Aus dem Namen des Produkts Cholester, REG geht hervor, welche Ziele bei seiner Entstehung gesetzt wurden. Rechtzeitige Vorbeugung, Ernährungsunterstützung und Verhinderung des Anstiegs der SCHLECHTEN-Lipid- und Cholesterinwerte. Die seit langem bewährten, wirksamen, sicheren und natürlichen Bestandteile von Cholester-Reg werden in solchen Anteilen gesammelt, die es Ihnen ermöglichen, das volle Potenzial natürlicher Gesundheitsquellen zu entfalten. Zutaten Gewöhnliches Artischockenblatt Pflanzensterine, Inositolnikotinat, Resfatrol aus der Wurzel des japanischen Staubenknöterichs, Polycosanol. Cholester, Reg für ihre Gesundheit und Langlebigkeit.